Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die Krisenregionen auf dieser Welt, zu denen wir schon mal ein Video gemacht haben. Und zwar schauen wir darauf, wie sich die Lage in diesen Ländern weiterentwickelt hat. Und zu diesen Ländern zählen: Belarus, wo es Massenproteste gibt, nachdem der autokratische Herrscher Lukaschenko die Wahl ziemlich sicher gefälscht hat, Afghanistan, wo nach dem Truppenabzug der NATO-Soldaten die Taliban nun auf dem Vormarsch ist. Israel, wo die Kämpfe zwischen der Hamas und dem Militär weitergehen und sich nun auch die Hisbollah einschaltet. Und Myanmar, wo die Militärjunta untergeputscht hat und nun auf die Proteste der Bevölkerung mit brutalster Härte reagiert. Die Proteste gehen weiter, zwar abgeschwächt wegen belarussischer Unterdrückung, aber die Menschen geben nicht auf. Und das trotz beeindruckender Zahlen. Insgesamt sind schon tausende Menschen festgenommen worden, allein in den letzten Wochen über 500 der bekannte belarussische Aktivist Vitaly Shishov wurde tot in einem Park aufgefunden. Er verschwand am Tag davor auf seiner Joggingstrecke. Die Polizei ermittelt vor allem in die Richtung Mord, der als Selbstmord getarnt werden sein soll. Seine Organisation mit dem Namen Belarussisches Haus in der Ukraine vermutet den KGB dahinter. Das ist der Geheimdienst des Landes. Die Organisation von Shishov unterstützt Regimekritiker, die ins Ausland fliehen. Das Fliehen trifft auch auf die belarussische olympia Kristina Christina ja. zu. Sie musste während den Olympischen Spielen in der polnischen Botschaft Schutz suchen, weil ihr angedroht wurde, dass man sie gegen ihren Willen nach Belarus bringt. Davor hatte sie ihren Trainer öffentlich kritisiert. Mittlerweile hat Timanowskaja in Polen ein humanitäres Visum bekommen und auch ihr Ehemann ist auf dem Weg dorthin. Das internationale Olympische Komitee hat außerdem die beiden Trainer aus dem Olympischen Dorf geworfen, bevor die Spiele zu Ende waren und eine Disziplinarkommission eingerichtet. Anfang August kamen rund 2000 belarussische Migranten illegal nach Litauen. Die EU wirft Belarus deshalb Aggressionen vor. Daraufhin hat Lukaschenko dann die Grenze zu Litauen schließen lassen, damit die Menschen nicht zurückgeschickt werden können. Die meisten Migranten sind Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten. Die USA unter Joe Biden haben bereits weitere Sanktionen gegen Lukaschenko und sein Umfeld angekündigt begonnen hat das, als vor ziemlich genau einem Jahr Präsident Lukaschenko das Wahlergebnis mit großer Sicherheit fälschte und es Massenproteste im ganzen Land mit über 100.000 Demonstrierenden gegeben hatte. Hier hat sich an der Situation im Vergleich zu unserem letzten Video nicht allzu viel geändert. Die Taliban sind weiter auf dem Vormarsch und haben Stand 12.08.11 Provinzhauptstädte eingenommen. Die seht ihr hier auf einer Karte. Eine Stadt ist zum Beispiel Shibergan, oder so ähnlich. ich kann leider keine afghanische Aussprache. Die gilt aber jedenfalls als eine wichtige Stadt, um in die nördlichen Regionen des Landes zu kommen. Dann gibt es noch Ghazni, die nahe der Hauptstadt Kabul liegt, und auch Kunduz, wo die Bundeswehr ein großes Lager hatte. Am Donnerstag wurde dann auch noch gemeldet, dass die Stadt Herat eingenommen wurde. Das ist eine der größten Städte in Afghanistan und auch dementsprechend bedeutend. Außerdem sind viele weitere Städte belagert, darunter auch die Hauptstadt Kabul. Und wegen diesem Vormarsch der Taliban können jetzt abti Afghanen erstmal aufatmen. Deutschland hat am Mittwoch die Abtiebungen gestoppt, wie auch andere EU-Länder. Das heißt aber natürlich nicht, dass Menschen aus Afghanistan nicht mehr nach Deutschland kommen. Das Außenministerium geht von mehr Flüchtenden nach Europa und Deutschland aus, eben wegen der Taliban. Im Moment spüren das vor allem die Nachbarländer Pakistan und der Iran und auch in die Hauptstadt Kabul flüchten sehr viele Menschen. Weiter nicht so gut aussieht die Lage für die ehemaligen Ortskräfte der Bundeswehr, die noch in Afghanistan sind. Das Außenministerium stellt zwar größtenteils Visa aus, aber Verteidigungsministerin Fram karrenbauer sagt dem ZDF, dass die afghanische Bürokratie ausreisend teils verhindere. Denn man darf das Land nur mit einem Reisepass verlassen, den aber nicht alle haben. Nochmal kurz auf das größtenteils Teil zwar der Visavergabe zurück, denn auch wenn die meisten ein Visum bekommen, gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn man den Vertrag mit einem Subunternehmen geschlossen hat und nicht direkt mit der Bundeswehr. Trotzdem konnten Außenminister Maas zufolge schon 1500 Hilfende nach Deutschland kommen. Eine andere Sache, die Außenminister Heiko Maas von der SPD angekündigt hat. Wir werden keinen Cent mehr nach Afghanistan geben, wenn die Taliban dieses Land komplett übernommen haben, die Scharia einführen und dieses Land ein Kalifat wird. Also. Sollten die Taliban die Macht an sich reißen, dann stoppt Deutschland die Entwicklungshilfen von rund 430 Millionen Euro an das Land. Die Bombardierungen zwischen der Hamas und Israel gehen weiter. Viele Ortschaften in Palästina werden weiter durch die Angriffe von Israel zerstört, während die Hamas nur wenig Erfolge verbuchen kann. Vor allem der Gazastreifen leidet. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben jetzt erstmal eine Botschaft in Israel eröffnet. Das ist insofern erwähnenswert, da sich Israel und die arabischen Länder in der Geschichte meistens als Gegner gesehen haben und oft Krieg geführt haben. Genaueres dazu findet ihr in unserem ersten Video über Israel, was auf dem i verlinkt ist. Auch wenn das aus der Sicht der beiden Staaten von Vorteil ist, beobachten die Palästinenser das mit Sorge, da die Zwei-Staaten-Lösung so noch unwahrscheinlicher wird. Auch zur Zwei-Staaten-Lösung gibt es was im Israel-Video auf der Infocard. Israel hat zum ersten Mal seit sieben Jahren Dörfer im Libanon bombardiert. Die Armee des Landes begründet das mit den Raketenangriffen aus dem Land. Die Angriffe kamen von der sogenannten schiiten milins Hisbollah, die von unter anderem der USA als Terrororganisation angesehen wird. Trotzdem befinden sich beide Staaten nun offiziell im Kriegszustand. Das heißt aber erstmal nicht so viel. Und auch diese Spannungen sind nichts Neues. In der Grenzregion gibt es immer wieder Kämpfe, wegen eben der Hezbollah, die mit dem Iran eng verbündet ist. Dass die Beziehungen zum Iran schlecht sind, zeigt auch ein weiterer Zwischenfall Ende Juli. Dort wurde ein Öltanker von Drohnen angegriffen, der zu einer Firma mit israelischem Chef gehört. Dabei sind zwei Crewmitglieder ums Leben gekommen und Israel macht dafür jetzt den Iran verantwortlich und bittet die internationale Gemeinschaft darum, dem Iran zu zeigen, dass das ein schrecklicher Fehler war. Der Iran streitet unterdessen alles ab. Aber wie so vieles in der Beziehung zwischen Israel und dem Iran, sind auch solche Angriffe auf Schiffe nichts Besonderes. Experten gehen von einem Schattenkrieg zwischen den beiden Nationen aus. Es ist also wenig überraschend, dass der israelische Außenminister Vergeltung angedroht hat. Auch hier gehen die Proteste weiter. Militärunter um ihren Chef Minaung online wird immer brutal. Wie die Tagesschau berichtet, seien bis Ende Juli 922 Menschen von den Sicherheitskräften getötet worden und bisher habe es über 7.000 Festdamen gegeben. Wie schlimm die Lage für die Menschen dort ist, zeigt dieses Zitat eines Mönchs, der sich verstecken muss, weil sein Kloster besetzt wurde. Sie schlagen friedliche Proteste nieder und töten Menschen. Fast tausend sind gestorben, darunter Kinder, geistliche und unschuldige Bürger. Politische Gefangene leiden, jede Sekunde ihres Lebens ist die Hölle. Und wenn die Junta die Widerständler nicht fassen kann, dann bringen sie deren Kinder ins Gefängnis, ein- oder fünfjährige Jungen und Mädchen. Und auch die Corona-Pandemie macht keinen Halt vor dem Land und wegen des Putschs trifft das Virus auf gute Möglichkeiten, sich weiter zu verbreiten. Es gibt fast keine medizinische Versorgung, Sauerstoff zum Beatmen fehlt und nur sehr wenige Menschen sind geimpft, weil das Militär den Impfstoff für sich rottet. Die Impfquote liegt bei knapp 3,4%. Und dass diese Lage sich ändert, ist momentan unwahrscheinlich. Vor kurzem hat die Militärführung den Ausnahmezustand bis 2023 verlängert. Ursprünglich sollte er ein Jahr angehen und damit bestätigt sich die Befürchtung, die viele Menschen kurz nach dem Putsch hatten, nämlich dass die Junta den Zustand immer weiter verlängert. Genaueres dazu und zu dem Putsch findet ihr in unserem ersten Video zu diesem Thema, was auf der Infocard verlinkt ist. Nach diesem Ausnahmezustand wurden eigentlich Neuwahlen angekündigt, aber es ist momentan ziemlich fraglich, ob diese wirklich stattfinden. Eine Partei, die an diesen auf jeden Fall nicht teilnehmen kann, ist die Partei der ehemaligen de facto Regierung Aung San Suu Kyi. Diese wurde nämlich aufgelöst und viele der Mitglieder wurden inhaftiert. Aung San Suu Kyi selbst ist nach wie vor in Hausarrest. Zurzeit läuft ein Gerichtsprozess gegen sie mit absurden Anschuldigungen, wie ihre Anwälte sagten. Und auch andere Bewerber sprechen von einem Schauprozess, der also unter dem Motto läuft, wenn ihr euch gegen uns stellt, werdet ihr lange ins Gefängnis kommen. Ja, soviel erstmal zu diesen vier Krisenregionen, falls ihr andere Krisenregionen habt oder allgemein andere Ideen, worüber wir ein Video machen könnten, schreibt das gerne in die Kommentare, Da machen wir das vielleicht auch. Ja, wenn ihr noch mehr zu den einzelnen Ländern erfahren wollt, dann klickt unbedingt auf die Infocard oben rechts, da findet ihr unsere ausführlichen Videos zu diesen Themen und ansonsten lasst doch gerne ein Like da und abonniert vor allem den Kanal, dann werdet ihr nächstes Mal direkt benachrichtigt, was es um solche Themen geht und falls ihr gerne noch mehr Videos von uns gucken wollt, aber euch diese Kriegsthemen erstmal nicht interessieren, könnt ihr gerne hier auf ein Video zu dem Buch vor uns das Meer von Alan Gratz klicken oder ihr klickt auf das andere Video. Dort geht es um die Überwachung tausender Smartphones mithilfe der Pegasus Software. Wir sehen uns ansonsten mit einem neuen Video spätestens nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.